Kann man diese Frisur tragen? Ja, Wolowitz fragt die Community, was sie von dieser Frisur halten? Schlecht finden 26 User. Sieben meinen, gut. Und einer plädiert zu Mittel. Die hilfreichste Antwort liefert Oshkoschik. Er meint, dass wenn Erich fünf Wochen nicht beim Friseur war, es bei ihm auch so aussieht, deshalb trägt er seine Haare im Sommer auf 7 mm, im Herbst und Winter 12 mm, er mag es nicht, wenn sie abstehen.